Hi, ich bin die Jen und möchte ein paar Worte zu Heimunterricht oder Homeschooling sagen. Ich kenne mich ein bisschen mit dem Thema aus, weil ich nämlich bis ich 16 war, zu Hause unterrichtet worden bin und war deshalb darüber gespannt, welche Tipps und Tricks in den Medien gerade zu finden sind. Und ich habe solche Dinge gelesen wie zum Beispiel. Das Kind, oder sie, sie sollten für das Kind einen festen Arbeitsplatz einrichten, wo hauptsächlich gelernt wird und sie sollten einen festen Stundenplan haben. Mag sein, dass sie letzte Woche, vorletzte Woche versucht haben, genau die Dinge einzuführen, sind daran gescheitert und haben schlechtes Gewissen und wenn das so ist, möchte ich Ihnen beruhigen und sagen, dass die beiden Dinge nicht zwingend nötig sind, damit das Kind erfolgreich zu Hause lernen kann. Mein Vorschlag, machen Sie lieber eine Wochenübersicht über entweder die Arbeitsstunden oder so Lernstunden pro Fach, die bis Ende der Woche ähm, zu schaffen sind oder vielleicht eine Übersicht über die Aufgaben, die, die bis Ende der Woche zu erledigen sind und lassen Sie sich und Ihr Kind die Freiheit darüber haben, zu entscheiden, wo, wie und wann das erledigt wird. Mein Tipp, viel Freude am Homeschooling und eine schöne Woche.